Ja, einen schönen guten Abend nochmal in die heute kleine Runde. Aber ich gehe mal davon aus, ihr habt alle zehn Gäste rechts und links neben euch am Arbeitsplatz sitzen. Ist denn heute wieder Fußball oder was ist schon wieder los? Champions League war gestern, bin gar nicht auf dem Laufenden. Also trotzdem erstmal einen schönen guten Abend. freue mich, dass ihr da seid und wir jetzt gemeinsam ein paar Minuten lang ja. Informationen austauschen. Das heißt, relativ einseitig, denn ich bin derjenige, der hier die Präsentation macht. Und wir sind hier heute ein kleiner, überschaubarer Kreis. Ja, zwischendurch bekomme ich hier noch ständig irgendwelche Nachrichten. Das werde ich jetzt mal kurz unterdrücken. Okay, also erstmal auch für den Fall, dass ihr jetzt natürlich zehn Leute rechts und links um euch herum am Rechner sitzen habt. Bitte dann einfach auch das berücksichtigen, Notizen machen, eventuelle Fragen aufschreiben und mit der Person klären, die natürlich eingeladen hat, beziehungsweise die gerade neben euch sitzt. Ganz kurz zu meiner Person, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Dirk Ullrich und ich lebe seit fast neun Jahren im Süden Europas, kurz vor der afrikanischen Küste. In einem kleinen Fischerdorf, nenne ich das immer, zumindest im Winter ist es fast ein kleines Fischerdorf, Mabea. Und warum ich das erwähne, gleich zu Beginn dieser Präsentation, das ist natürlich trotzdem wichtig für den einen oder anderen. Nicht, dass man hier in Mabea nur das Geschäft betreiben kann, sondern man kann hier eben leben und trotzdem ein internationales Geschäft aufbauen. Ich bin seit 26 Jahren in dieser Branche, jetzt im März schon seit 27 Jahren äh, in der Branche und ja, habe immer versucht, da zu leben, wo andere Menschen Urlaub zu machen. Das ist mir auch gelungen. Äh, ich habe schon in der ganzen Welt gearbeitet und auch ja, in vielen Teilen auch gelebt. Und mein Ziel ist es natürlich heute Abend, ein Geschäftsmodell vorzustellen, das ja wirklich mein Leben und das meiner Frau komplett verändert hat. Und vielleicht auch ihres oder euer Leben verändern wird. Nicht, weil man unbedingt nach Europa ziehen muss, sondern weil man natürlich auch da bleiben kann, wo man gerne ist. Ja, Es ist keine Voraussetzung, dass man sich räumlich verändert. Aber die Freiheit, die man gewinnt, wenn man ein Geschäft betreibt, das einen räumlich unabhängig macht, das kann man in der heutigen Zeit gar nicht genug betonen, Denn wir bewegen uns in einer, einer Branche, ja, ich, ganz rechts außen die, die größte Säule mit 178 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, das ist ja schon mal ein, ein, eine Megabranche, wenn wir sie mal mit anderen, sehr, sehr, vielleicht sehr viel bekannteren Branchen vergleichen, wie zum Beispiel der Hollywood-Filmindustrie, die gerade mal 80 Milliarden Dollar Umsatz macht oder die Videospielindustrie. Die Musikindustrie oder auch die National Football League in den USA mit gerade mal 9,5 Milliarden, dann sehen wir, dass wir ganz, ganz vorne stehen, nicht nur in den USA, natürlich weltweit mit so einer Umsatzgröße. Wenn wir dann noch davon ausgehen, dass etwa 50 Prozent dieser Umsätze von diesen 178 Milliarden als Provisionen an die Mitglieder dieser Firmen ausgeschüttet wird, dann ist das eine riesige Weltweit darstellen. Und Robert Kiyosaki, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Autor des Bestsellers The Rich Dad, Poor Dad, sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf, alle anderen lernen, wie man arbeitet. Und noch nie war das natürlich so gültig wie in den letzten 10, 15 Jahren, als auch so diese sozialen Medien, diese sozialen Netzwerke, entstanden im Internet, durch das Internet oder durch die Smartphones und äh, trotzdem war das schon immer gültig, aber heute fällt es einem natürlich ganz besonders leicht, ja solche Netzwerke aufzubauen und natürlich auch fürs Geschäft zu nutzen. Hallo Erkan, hatte ich glaube ich schon geschrieben, aber gerne auch noch mal mündlich und äh, innerhalb dieser Branche, in der wir uns bewegen, wir nennen sie Network Marketing oder Direktvertrieb, äh, Bewegen wir uns auf verschiedenen Produktsegmenten. Und die erfolgreichsten Produktsegmente, in denen sich Network Marketing bewegt, sind zum Beispiel präventive und persönliche Entwicklung, ja auch Weiterbildung. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Industrie. 432 Milliarden Dollar. Potenz, also das ist die Größenordnung, die man da bewegen kann in dem Segment. Dann Nahrungsergänzungsmittel, natürlich ein, ein Riesenmarkt, das wird nie versiegen. Ernährung und Gewichtsmanagement, ein bisschen verwandt mit der Nahrungs-, mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Dann Energie, da meine ich vor allen Dingen Energiegetränke, die Energie zuführen, dem Körper Energie zuführen. Und insgesamt, wenn wir uns mal diese Märkte zusammen anschauen, haben wir einen potenziellen Markt, auf dem wir uns auch mit Forever Green, FG Express, denn um dieses Geschäft geht es heute Abend, bewegen. 1,6 Billionen US-Dollar Potenzial für jeden von uns. Denn wie groß das Stückchen ist, dass wir uns davon abschneiden, hängt ja ganz alleine von unserer Entscheidung ab und von unseren Aktivitäten. Ich glaube, das sind. Sinn. Der Gründer von Forever Green, FG Express, hier groß im Bild ist Ron Williams. Das Unternehmen wurde von ihm 2004 gegründet in Salt Lake City oder in der Nähe von Salt Lake City, der Hauptstadt, der Bundeshauptstadt von Utah in den USA. Und es ging um, auch zu der Zeit schon, um den Vertrieb von Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukten. Und dann gab es einen ganz, ganz wichtigen Einschnitt vor gerade mal drei Jahren, als nämlich das Vertriebsmodell umgestellt wurde und in dem Moment haben wir uns von 15 Ländern, in denen Kunden entstanden waren, bis dahin 20 Länder weiterentwickelt und das hat einen ganz bestimmten Grund, das werde ich auch gleich noch mal im Detail vorstellen. Das führte in 2014 zu einem Umsatzwachstum, allein in dem Jahr von 328%. Prozent. Und wir sind ein börsennotierter Konzern. Auch das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und wir sind in allen Tickern, äh, auch in DAX, in den US-Tickern natürlich auch zu finden. FVRG ist unser Kürzel für die großen Interessenten. So, was macht jetzt diesen großen Unterschied aus? Was ist da vor drei Jahren genau passiert? Es wurde ein neues Modell eingeführt. Wir nennen es das Global express Modell FG Express, ja, FG Express steht für Forever Green Express und in dem Wort steckt ja schon diese besondere Dynamik, die mit dieser Idee, mit dieser Vorgehensweise verbunden ist, denn es ist ein sogenanntes Briefumschlaggeschäft oder auf Neudeutsch Envelope Business, das beinhaltet Produkte, die in einen Briefumschlag passen. Das hört sich jetzt banal an, aber das ist die Geschäftsidee und das ist auch das Hauptunterscheidungsmerkmal von FG Express, anderen Unternehmen dieser Branche gegenüber. Denn mit diesem Envelope-Business, mit diesen Briefumschlägen sind wir in der Lage, weltweit unsere Produkte zu versenden, überall dahin, wo Menschen Briefkästen haben, wo Menschen normale Post empfangen können. Das ist natürlich dynamisch, das ist schnell, das ist kostengünstig und das führte dazu, dass vor drei Jahren dann dieser Boom begann, der sich, wie vorhin schon erwähnt, von 15 Ländern auf über 220 Länder heutzutage äh, bewegte und Dadurch, dass die Produkte in diesen Abmessungen relativ klein sind, das, was in einen Briefumschlag passt, passt natürlich auch in einen Rucksack oder einen, in einen Aktenkoffer oder selbst in einen Sakko, in eine Innentasche. Man kann es einfach, man kann sie einfach schnell mitnehmen und natürlich auch jedermann zeigen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Geschäfts. Unser Geschäft lebt nicht vom Verkauf. Unser Geschäft lebt vom begeistert sein und zeigen. Hört sich einfach an, ist es auch. Dazu haben die Produkte zusätzlich noch eine hohe und schnelle Wirkkraft. Das verbunden mit der Tatsache, dass man sie überall mit hinnehmen kann und überall testen lassen kann und sie dann auch noch schnell wirken, führt dazu, dass ich mit jedermann schnell ins Geschäft komme, sei es um die Produkte zu vermarkten oder natürlich auch die Geschäftsidee ja, vorzustellen. Denn das ist in unser Ziel, ja, Kunden zu begeistern, Nutzer zu begeistern, die dann auch selbst sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, da möchte ich auch Geld mit verdienen. Das ist die Idee dahinter. Das neueste Produkt, das wir in dem Bereich jetzt gerade in diesem Moment gelauncht haben, und ich freue mich, dass der Ron Williams gerade in dem Video, ich denke mal der eine oder andere hat es noch gesehen, was er angekündigt hat und dass es noch nicht da sei, ist natürlich jetzt schon veraltet, denn es ist tatsächlich unterwegs. Ich kann hier gerade die Botschaft verkünden, denn ich war gestern in einem Advisory Board Meeting hier für Europa und die Produkte für die deutschsprachigen Länder, also für Österreich, Schweiz und Deutschland sind schon in der Post, müssten an und für sich, wenn nicht noch diese Woche, auf jeden Fall nächste Woche bei euch im Briefkasten sein. Dann kommen auch die anderen europäischen Länder dazu. Ich werde in Spanien sicherlich auch in zwei Wochen. Dann der fröhliche Empfänger dieses Produktes sein, auf das wir alle warten, denn es ist ein sensationelles Produkt. Ein Produkt, das wir als All in One Nutrition, also ein All in One Nahrungsergänzungsprodukt bezeichnen, geht da gleich nochmal drauf ein. Entwickelt von einem wahren Wunderknaben, deswegen heißt das Produkt auch Prodigy, das steht ja für Wunder. Und äh, dieser Wunderknabe, ich habe ihn persönlich, oder einige von uns haben ihn persönlich kennengelernt, vor vier Wochen in Paris auf einer internationalen Konferenz. Dr. Bala Ambati, wie wir ihn jetzt seitdem nennen dürfen, der jüngste Arzt in der Geschichte der Menschheit, mit 17 Jahren bereits ja, seine, seine Arztausbildung beendet und ist damit ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen worden als der jüngste Arzt in der Geschichte. Er ist heute praktizierender Augenarzt, Chirurg, Lehrer und Forscher an der Universität von Utah und es gibt eine enge Verbindung von ihm zu unserem sogenannten Inhouse-Mediziner, dem Dr. Adam Saucedo, der von sich aus auch die letzten Jahre äh, parallel zu seiner Tätigkeit für Forever Green ein bestimmtes Verfahren entwickelt hat, eine bestimmte Idee entwickelt hat und mit dieser Idee zu Taballa Ambati ging und die beiden haben dann gemeinsam diese, ja, diese Technologie entwickelt, die, um die es hier geht, um die PolyG 5 vor allem ausmacht. Also nochmal, wir nennen das ein All-in-One-Produkt. Jedes oder sagen wir mal jedes dieser Vitamine, der Antioxidantien, Vitamine, Energie und so weiter, das wäre auch in der, wäre auch möglich, dafür jeweils ein eigenes Produkt zu entwickeln. Es gibt viele Nahrungsergänzungsunternehmen in dieser Branche, die dafür jeweils ein eigenes Produkt gelauncht haben. Wir haben das alles zusammengepackt und daraus ein All-in-One-Produkt gemacht. Das Entscheidende ist die Technologie, um die es hier geht. Das habe ich gerade schon angedeutet. Das ist die sogenannte Transamor-Technologie. Das ist ein Enzym, eine Enzym, ja, Enzymkonstellation, die es ermöglicht, genau diese Antioxidantien, das Phytoplankton, die Vitamine, genau da in den Körper Hinzubringen, wo sie hin sollen. Also nicht unterwegs, ohne dass sie unterwegs verdaut werden, zersetzt werden. Denn das ist leider das Schicksal der meisten Nahrungsergänzungen, die nicht auf eine natürliche Art und Weise. Unser Körper ist ein sehr teurer Urin, der, der damit erzeugt wird. Unser Produkt vor allen Dingen in Kombination mit der Technologie stellt sicher, dass all diese wichtigen Nährstoffe an die Körperzellen, an die Stellen im Körper kommen, wo sie hingehören. Hier nochmal das Transamor-Enzym. Das ist ein eingetragenes Warenzeichen von Forever Green. Also das hat niemand anders. Das hat nur Forever Green FGX exklusiv. Joanne hat es bereits. Ja, schau mal, Renate, das ist doch gut. Die haben ja auch kürzere Wege in den USA. Joanne ist eine Geschäftspartnerin aus dem Team von Renate und Renate und Sylvia. und sie lebt in den USA und hat natürlich dann einen sehr viel kürzeren Weg. Aber keine Sorge, meine lieben Freunde, ihr habt es auch in den nächsten Tagen in den Händen. Ich freue mich schon auf eure Reaktionen. Ja, das ist das Transamor und eine ja, ein, ein, ein sehr wichtiges Online-Magazin in dieser Branche, im sprachigen Raum, ist mlmworldwide.de. Die haben jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Artikel gelauncht, den ich euch ans Herz legen möchte. Ja, Hier ist ein kurzer Auszug. Ihr könnt ihn im Original natürlich auf www.mlm-worldwide.de komplett lesen. Und hier sagt also auch die neutrale Presse Prodigy 5 wir zum nächsten forever green Millionenzeller. Den einen Millionenzeller hatten wir ja schon, unsere Powerstrips. Was das wieder genau ist, da werden wir heute, werde ich heute nicht drauf eingehen. Das bitte die Person fragen, die für heute eingeladen hat. Und ja, wenn ich, ich komme gleich nochmal auf MLM Worldwide zu sprechen, denn es ist eine sehr gute Unterstützung bei unseren ganzen Aktivitäten, aber da sage ich gleich etwas dazu. Ganz klar, ein einem vor allen Dingen jetzt mit diesem Sensationsprodukt, das wir jetzt in den nächsten Tagen in den Händen halten, Ja, kommt es natürlich an, dass man selbst eigene Produkte hat. Ja, Hier geht es nicht darum, Produkte zu verkaufen, sondern wir suchen weltweit Kunden, die auf Selbstbestellerbasis ihre Produkte kaufen. Wir tun nichts anderes als selbst begeistert zu sein von den Produkten, die wir selbst nutzen, darüber mit anderen Menschen zu sprechen, sie auch testen zu lassen, aber letztendlich bezahlt jeder Kunde oder bestellt vor allen Dingen erstmal jeder Kunde für sich selbst. Mit diesem ganzen Prozess, dem logistischen Prozess, habe ich als Distributor nichts zu tun. Deswegen ist eigentlich dieser Begriff, dieser alte klassische Begriff des Distributors bei uns nicht mehr ganz korrekt. Es ist nicht verboten, trotzdem natürlich diese Produkte auch direkt weiter zu verkaufen, denn es ist so angelegt, dass wir sie zu einem Einkaufspreis beziehen und es einen Verkaufspreis gibt und diese Differenz, die kann ich entweder verdienen, wenn der Kunde selbst bestellt oder ich kann sie natürlich aufschlagen, wenn ich, dem, wenn ich einen persönlichen Kunden habe, dem ich die Produkte weitergebe. Wie auch immer, ohne Produkte geht es nicht und wir haben hier für jeden Geschäftseinstieg, ich sag mal für jede Größenordnung, die sich jemand vorstellt, ein paar Pakete im Prodigy 5 Bereich zusammengestellt und es beginnt bereits mit 57,29 Euro. Warum sind das so krumme Zahlen? Das hängt natürlich mit der Mehrwertsteuer zusammen, die auch in den einzelnen europäischen Ländern natürlich unterschiedlich ist. Das ist ein sehr, sehr kleiner Einstieg. Ja, in jedem dieser Single Cases, in jedem dieser Cases sind 28 äh, Tagesrationen von Prodigy 5. Wenn ich also selbst es nutzen will, aber auch ab und zu noch mal testen lassen will, komme ich ja schon gar nicht damit aus, denn täglich genutzt, ja, ergibt einfach in vier Abrechnungswochen auch 28 Tütchen, denn es sind kleine Tütchen mit einem Pulver darin, ich kann das, dieses Pulver entweder, ja, pur aus der Tüte wie früher die Ahoi-Brause äh, in den Mund schütten und runterschlucken. Ich kann es mit Wasser verdünnen, ich kann es natürlich mit Fruchtsaft verdünnen. Wie viel Wasser ich, wie viel Flüssigkeit? Ich nutze es ganz alleine meinem Geschmack überlassen. Man kann nichts damit verkehrt machen. Es ist immer sichergestellt, dass der Körper optimal diese Stoffe, die da drin sind, ja auch brauchen kann und gebrauchen kann. Also, das mindeste, das mindest sinnvolle ist ja schon mal, dass man ein Double Case nimmt, womit man dann für sich selbst, ja, wenn man alleine im Haushalt ist, für sich selbst das Produkt hat und es trotzdem nur weiter testen lassen kann, ist man schon im ist, ja, ist man zu zweit, macht durchaus natürlich das Triple Case. Sind. Und wenn man vernünftig starten will und wirklich mal ohne ja, Scheuklappen, ohne Angst, jetzt habe ich jetzt hab ich keine Produkte mehr, jetzt kann ich nicht mehr weiter testen lassen, äh, genügend Produkte haben will, um sie auch mit anderen Leuten begeistert zu teilen, dann empfehle ich den besten Preis, das beste Preis-Leistungsverhältnis, nämlich das Prodigy 5 Founder Pack. Ja, und Kirstin fragt, ist Politik 5 schneller wirksam, wenn man es im Mund wie am Mundschleimhaut aufnimmt? Ich kann es euch nicht sagen, meine lieben Freunde. Wartet es ab, bis ihr es habt, probiert es aus. Für mich glaube ich nicht, ich glaube, dass das nicht so ist, weil es muss natürlich trotzdem ja runtergeschluckt werden. Keine Ahnung, kann sein, dass es schneller geht. Einfach selbst testen. Aber trotzdem natürlich eine, eine wichtige Frage. Außerdem ist natürlich die einmalige Bestellung nicht ausreichen, denn wir wollen ja auch die nächsten Monate weiter das Geschäft betreiben. Wir wollen natürlich selbst weiter die Produkte nutzen. Deswegen haben wir ein sogenanntes Autoship, das einen zusätzlichen Vorteil hat es qualifiziert mich für alle Boni, die in diesem Geschäft verdient werden, also für alle Provisionsarten. Und hier ist ein, ein Paket ganz besonders interessant, das ist das, das äh, Triple Paket. Also auch hier das etwas, zwar auf den ersten Blick etwas teurere, aber dafür natürlich auch sehr viel mehr produkthaltige Paket. Also das rechte Paket Prodigy 5 Triple, Habit Pack für 136,45 Euro. Aber einige von uns, um diese Frage auch gleich vorwegzunehmen, haben ja ein besonderes Paket, ein Promotion-Paket bestellt, noch vor Paris. Wir bekommen ein, ein etwas anderes Autoship. Das, da müsst ihr euch auch nicht drum kümmern. Das wird automatisch eurem Autoship im, äh, im Backoffice hinzugefügt in den nächsten Tagen. das ist gestern in der Runde auch nochmal bestätigt worden. Es ist noch nicht da zu sehen. Ja, dann haben wir einen etwas günstigeren Preis, aber das hängt damit zusammen, dass wir natürlich auch an dieser Promotion teilgenommen haben. Ansonsten sind das die drei Autoship-Pakete, die wir haben. Ich finde sensationell, vor allen Dingen auch das Double Case für 100 CV, damit bin ich ja komplett, äh, komplett qualifiziert für alle Boni, für nur 113 Euro also Wer sich ein bisschen in dieser Industrie auskennt, weiß, dass das am absolut untersten Ende ist im Vergleich zu anderen Produktanbietern in unserer Branche, denn da wird deutlich mehr, deutlich mehr verlangt, um sich monatlich zu qualifizieren. Im Moment und das für die nächsten vier Wochen haben wir noch einen, eine super Promotion, die ich auch sensationell finde. Wir haben den Prodigy 500 Founder Club gegründet. Diese dieser Club ist auf, ja, auf ewig, auf 500 Mitglieder begrenzt, exklusiv begrenzt. Diese Mitglieder, die dort drin sind, werden ihr Leben lang, ihr Vertriebsleben lang mit Forever Green Vorteile genießen auf den großen Veranstaltungen, ja mit eigenen Informationskanälen, mit besonderer Anerkennung und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, die nächsten vier Wochen es ganz einfach zu erreichen. Ich muss nichts anderes tun als fünf, neue Partner zu finden, fünf Menschen zu finden, die hier ein Prodigy 5 Founder-Paket äh, erwerben, das Paket, das ich gerade vorher vorgestellt habe, dann bin ich automatisch Prodigy 500 Founder Club. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele äh, viel Founder es schon gibt. Ich weiß, dass kurz nachdem das gelauncht wurde, am nächsten Tag in Thailand schon die ersten Founder entstanden. Also hier einfach jetzt was geben in den nächsten Tagen und begeistert natürlich Prodigy 5. Nicht nur warten, bis es da ist, sondern jetzt natürlich auch schon begeistert davon berichten und hier selbst sich die Gelegenheit zu verschaffen, hier in diesem wunderbaren Club dabei zu sein. Natürlich wird in einem Geschäft, in einem Vertriebsgeschäft Geld verdient und wir haben dafür einen Kompensationsplan. Ich habe dafür am Montag gerade ein ausführliches Training gemacht. Am Montag ist jeweils äh, von, um 19.30 Uhr das Starter- und Anwendertraining. Dieser Plan ist nicht kompliziert, aber er ist sehr aufwendig. Man muss ihn natürlich inhaltlich äh, deutlich erklären. Es ist wie mit allen neuen Dingen, wenn man so etwas das erste Mal hört, das erste Mal liest, ist es ein bisschen äh, ungewohnt. Ja, Das heißt, man muss sich natürlich damit beschäftigen. Aber ich kann euch eins, meine lieben Freunde in 26 Jahren, ich habe schon so einige Marketingpläne erlebt, und mir persönlich ist es immer am leichtesten gefallen, in, in der Praxis für die Praxis. Heute haben wir für sowas ein tolles Backoffice, das mich durch alle diese Einkommensarten auch lotst und mir auch genau sagt, und zwar immer zeitaktuell, was muss ich als nächstes tun, um eine nächste Stufe, um eine nächste Provision, um eine nächste Einkommensart zu erreichen. Das ist für mich Fakten zu lernen, denn das allein lässt mich kein Geld verdienen. Ich habe schon Menschen gesehen, die konnten solche Marketingpläne innen und auswendig am besten nachts geweckt, rückwärts aufsagen, kein Thema, nur sie haben nie Geld verdient. Und ich habe andere erlebt, die haben einfach alles getan, was sie tun konnten, waren begeistert von ihrem Produkt, waren begeistert in der Ansprache von Menschen, haben das Produkt geteilt, haben den Marketingplan nie verstanden, es war auch völlig uninteressant, weil sie haben... Viel Geld damit verdient. Denn letztendlich ist so ein Marketingplan nichts anderes als eine Software, die in Utah dort im, im Backoffice, äh, im Hauptquartier durchläuft und jeder Umsatz, den ich generiere oder den mein Team generiert, wird da natürlich Zeit äh, in Realtime, wie wir heute sagen, also Zeit äh, aktuell berechnet und sofort auch im Backoffice dargestellt. Ich weiß also sofort auch, was ich damit verdient habe. Deswegen hier nur an dieser Stelle die Einkommensarten, damit sie mal gehört werden und dann bitte nochmal sich das Training anschauen, entweder bei der nächsten Live-Gelegenheit oder die aufgezeichnete Variante, die ich auch hinterlegt habe gestern Nacht in unserem Backoffice vom, vom Phoenix-Team. Punkt Pro Portal. Da ist also das Training vom Montag drin. Ich kann es jedem empfehlen, der am Montag nicht dabei sein konnte. Da gehen wir sehr detailliert auf diese einzelnen Einkommensarten ein. Also, wir haben den Retail Bonus. Das ist der, ja, das ist, den gibt es einmal natürlich für neue Kunden. Das ist die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Da ich die Produkte zum Einkaufspreis erhalte und mein Kunde, der kann ja auch in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent sein, der muss ja mit mir nicht unmittelbar zusammen sein. Wenn der bestellt, bekommt er die Produkte zum Verkaufspreis. Die Differenz ist mein Vorteil, ist mein Retail, ist meine Handelsspanne. Und das gleiche gibt es natürlich auch für, das, für ein neues Mitglied, das ich werbe, weil auch das neue Mitglied erhält erstmal seine Erstbestellung zum Verkaufspreis. Somit habe ich als derjenige, der geworben hat, Logischerweise wieder den Vorteil, ich habe die Handelsspanne genauso verdient wie bei einem Kunden. Dann haben wir den Starterbonus. gehe ich gleich ganz kurz darauf ein. Ein hochinteressanter Bonus, weil er es ermöglicht, dass ich sofort, genauso wie beim Retail-Bonus, sofort in kürzester Zeit diesen Bonus für Die Änderungen, die wir jetzt seit einer Woche haben, ja, gerade mit Hinblick darauf, dass wir den neuen Partnern die Gelegenheit geben wollen, sehr viel schneller ins Geld zu verdienen, wer wird ins Geld verdienen zu kommen. Und das ist damit uns gelungen. Dann haben wir ein Hier war ich gerade das Video weg. Jetzt ist es wieder da. Bin ich noch für, für alle zu hören und zu sehen. mal Zwischendurch, kleiner Check. Wäre schön. Würde Sinn machen. Ganz kurz ein Smiley rein. Ich bin zu hören und zu sehen. Sehen ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr die Folien seht und mich dazu hört. Okay. Dankeschön, Erkan. Dankeschön, Gabi. Dankeschön, Rena. So, also 12% Teambonus insgesamt. An dieser Stelle möchte ich nur sagen, wir zahlen 65%. Äh, wir zahlen 65% im Marketingplan aus. Das ist sehr, sehr viel. Das ist deutlich über dem Durchschnitt, der ungefähr bei 50% liegt. Und äh, darin alleine 12% Teambonus, der nach oben hin begrenzt ist, für die höchste Position dann nur, nur 25.000 Dollar die Woche betragen darf. Ja, das ist mathematisch genauso berechnet. Dann ein Matching-Bonus, den ich verdiene an dem Einkommen meiner persönlich geworbenen Mitglieder. Also wenn ich jemanden ins Geschäft bringe und dafür sorge, dass es ihm gut geht, dass er Geld verdient, dann bekomme ich hier eine finanzielle Anerkennung dafür, dass ich einen, einen Teil ein Teil seines Einkommens als zusätzliche Provision für mich bekommen. Nicht, was, das wird ihm nicht abgenommen, sondern von seinem Einkommen abhängig wird mein Matching-Bonus berechnet. Und dann einen einfachen Bonus, der auch hoch interessant ist, ja, weil er in der obersten Stufe 100.000 Dollar beträgt. Insgesamt werden äh, 145.000 Dollar in einer Karriere äh, ausgezahlt. Das ist ein, ein Rank-Advance-Bonus, also ein Beförderungsbonus jedes Mal, wenn ich eine Stufe erreiche. Wir haben Stufen vom einen Stern, vom One Star bis zum Seven Star und dann darüber den All Star. Und jetzt eine absolute Top Position. Das ist die Hall of Fame. Das hat noch keiner bisher in der Firma erreicht. Von den All Stars haben wir jetzt inzwischen neun weltweit, das ist nicht viel, da ist noch viel, viel Luft ja, für uns alle. Und äh, ja, diese Position, wenn die erreicht werden, die da bekommt man zusätzlich, damit man eine schöne Party machen kann mit dem Team. Ja, natürlich abhängig von der Höhe, von der Stufe, noch einen schönen einmal, einmaligen Bonus. Ich habe gesagt, dass ich ganz kurz auf den Marketingplan äh, nicht im Detail eingehe, aber ganz kurz mal die, das, das Prinzip äh, vorstelle sehen jeder von uns, der ja es gibt Leute, die sagen, ah Forever Green ist so eine tolle Geschichte. Die Produkte sind so spitze, das soll ein Geheimnis bleiben. Ja, und das sind genau die einzigen Menschen, die wir nicht brauchen können. Ja, also die etwas introvertierten, ja, die sollen Kunden werden, ist auch kein Thema. Aber wenn jemand das Geschäft betreiben will, dann ist, glaube ich, eine die wichtigste, die wichtigste Voraussetzung, dass man sich begeistern lässt, dass man auch in der Lage ist zu begeistern und dass man selbst seine Produkte nutzt und einfach mit anderen Menschen darüber spricht. Wenn ich das tue, dann baue ich ja automatisch hier einen, einen, einen eine Gruppe von Leuten auf. Und hier sehen wir mal diese gelben 1, 2, 3, vier, 5, 6. Das sind die, die ich persönlich ins Geschäft bringe. Es dürfen unendlich viele sein. Es ist hier nicht auf sechs begrenzt und das ist meine sogenannte Erstlinie. Ja, das, ist meine, das sind die Personen, die ich persönlich ins Geschäft geworben habe. Die tun wieder das Gleiche und so baut sich ja so ein Wurzelwerk, ein Wurzelwerk auf. Ja, wenn wir uns das mal in diesem Schaubild verdeutlichen, dann haben wir dieses Wurzelwerk, das ins Erdreich geht. Und je größer dieses Wurzelwerk ist, umso sicherer steht natürlich dann darauf der Stamm. Ja, und das Wurzelwerk heißt bei uns Neudeutsch Enrollment Enrollment Tree und dann haben wir da oben drüber oder die Enrollment Root, also die Wurzel und dann haben wir oben drüber eben den Baum und dieser Baum, das ist mal gut zu wissen, ohne ins Detail zu gehen, der besteht nur aus zwei Ästen, aus zwei Hauptästen und jeder dieser Hauptäste hat auch wieder zwei Äste und so baut jeder ja, so baut jeder seine zwei Äste auf und so entsteht aus dieser Gruppe von Menschen, die ich jetzt hier unten im, im, im Wurzelwerk, im Boden habe, daraus werden dann hier binär zwei Teams, ein rechtes und ein linkes Team. Und das hat eine ganz bestimmte Auswirkung wieder auf den, auf den ähm, Einkommensplan, das aber genau nochmal im Detail dann beim nächsten Mal beim Training oder eben sich anhören aus der Retorte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also je mehr Menschen ich mit mehr, je mehr Menschen ich spreche, umso größer wird natürlich diese Basis, also je größer und stärker diese Basis ist, umso mehr Aktivität, umso mehr Umsatz und natürlich umso mehr Einkommen generiere ich dann auch in diesen beiden Ästen. So muss man sich das ganze, so muss man sich das ganze vorstellen. Und dann habe ich den die Position des Starters angesprochen. Damit ist jeder in der Lage, ja, auch sofort, ohne großen Teamaufbau zu machen, ja gerade mal schon mit zwei Personen, dann mit drei Personen, denen wiederum zu helfen, das Gleiche zu tun. In der Lage, hier sofort zusätzliche Boni zu verdienen. Wir nennen das das Starter-Programm. Da gibt es den Starter, den Starter Plus und so weiter bis zum Starter 400. Und wir sehen in jedem Wort Starter ist das Star besonders Fett gedruckt, denn das ist die Vorbereitung dann zur ersten Sterneposition. das ist der sogenannte One-Star, der dann auf den Starter 400 natürlich logischerweise folgt. Man kann aber auch noch mit Starter als, als One-Star und auch als Two-Star zusätzlich noch Starter 400 oder Starter 250 sein, aber das bitte jetzt nur mal so erwähnt, da werde ich, das erkläre ich im Einzelnen in diesem entsprechenden Training. Dann haben wir einen neuen Smart Builder, das kann ich nur jedem, auch diesem, vor allen Dingen dem Neustarter empfehlen, sich hier zu registrieren, am besten gleich nach der Registrierung fürs Geschäft, denn mit diesem Smart Builder bin ich nicht nur in der Lage dazu zu lernen und zwar deutlich dazu zu lernen. Ich finde das so toll, ich habe mich selbst natürlich gleich registriert und ich denke, ich weiß schon ein bisschen was über das Geschäft, aber trotzdem geht man wirklich Step für Step einfach wie auch ein neuer wie ein Neuanfänger da rein und es werden einfach aktiv, ja interaktiv hier Wissensstoffe vermittelt und äh, ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, einfach ausprobieren, man kann dabei auch etwas gewinnen, man sammelt nämlich Punkte und dann wird daraus per Los aus den Teilnehmern werden dann Leute ausgesucht, die dann zum Beispiel kostenlose Produkte erhalten. Also das finde ich eine sensationelle Geschichte. Das ist meine Seite, so sieht das Ganze aus, wenn man da drin ist. Und hier sind solche Fragen wie, was ist Forever Green? Also das ist jetzt wirklich Basis, das ist ja auch jetzt nicht von gestern. Das habe ich vor drei oder vier Wochen, als das Ganze startete, vor drei Wochen gemacht, habe ich angefangen. Und dann bekommt man, wenn man diese Fragen beantwortet hat, teilweise muss man auch was hochladen. Also es ist wirklich interaktiv, bekommt man Punkte gut geschrieben. Und so lernt der Neue, das neue Mitglied, der von nichts weiß, am Anfang ist ja ganz klar, so lernt er spielerisch das Geschäft kennen. Das Backoffice kennen, den Marketingplan kennen. Also eine sensationelle Idee, das also auch so durchzuführen. Was ist die Zukunft? Ich habe eingangs gesagt, unser Konzept beinhaltet das sogenannte Briefumschlaggeschäft. Das ist die Konzentration. Wir haben viele, viele andere Produkte, die ich heute, gar nicht, heute Abend hier gar nicht vorstellen will. Bitte mit der Person sprechen die eingeladen hat. Wir haben auch Produkte, die sich nicht im Briefumschlag versenden lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Den Geschäftsaufbau machen wir mit diesen Produkten. Und da kommen natürlich noch ganz andere Produkte dazu. Auch Produkte, die momentan vielleicht in größeren Kanistern, also in Kanistern, sagt der Amerikaner, das sind jetzt nicht so 20 Liter Kanister, sondern das sind kleine Dosen. Zum Beispiel das Pulse 8 kommt so noch in, Pulse in in Dosen. Das ist natürlich alles veränderbar. Auch diese Produkte werden wir in Zukunft ja, hier sieht man ja diese, diese Dose, ne? diese, diese Geschichten werden die wir so verportionieren, ver ver ver ver ver dass sie dann auch in Briefungsschläge Schlä passen. Also eindeutig Konzentration auf das Global Express Modell. Für den Neueinsteiger auch, aber auch für jedermann in diesem Geschäft äh, empfehlen wir unser Phoenix Team Pro. Das ist ein Portal, das äh, auf Initiative von Mirko Ribul und mir äh, entstanden ist. Das ist kostenlos grundsätzlich. Die Registrierung ist kostenlos. Nur mit Registrierung bin ich dann auch in der Lage, den regelmäßig erscheinenden Newsletter vom Phoenix-Team zu bekommen. Es beinhaltet aber auch individuelle Landingpages. Ich zeige das mal hier. Wir haben hier Landingpages, die man darstellen, die man natürlich nutzen kann. Auf den, in den sozialen Medien, bei Twitter, bei Facebook, überall auf der eigenen Homepage wo ich Videos ablaufen kann, wo ich eigene Videos aufnehmen kann auf YouTube, das da einspiele oder wo ich einfach schon vorhandene Videos nutzen kann, wo ich aber aussagefähig mitarbeiten kann, andere Menschen auf mein Geschäft aufmerksam mache und somit über meinen eigenen Bekanntenkreis hinaus auch Menschen begeistert, sich mal um dieses Thema, um dieses ja, um dieses Produkt oder um diese Produkte, um dieses, dieses Geschäfts, Möglichkeit zu kümmern. Das ist alles darin enthalten. Was ich davon nutze und wie viel ich davon nutze, ist meine eigene Entscheidung. Die Basisversion ist grundsätzlich kostenlos und dann gibt es natürlich auch kostenpflichtige Inhalte, ist ganz klar, denn das hat natürlich auch sehr viel Geld gekostet, das einzurichten und äh, es, wir reden aber von kleinen Eurobeträgen für jedermann und für jede Frau äh, durchaus einzuplanen und auch zu machen, denn das, wir haben ja sonst keine weiteren Kosten in unserem Geschäft, keine großartigen Kosten. Dabei fällt mir natürlich dann auch nochmal MLM Worldwide ein. Für mich derzeitig, nicht weil ich den Marco della Rosa, den Herausgeber seit über 20 Jahren sehr gut kenne und schätze, sondern es ist für mich einfach das beste Magazin. Es gibt immer noch so ein paar Hybridgeschichten, die also teilweise am Kiosk erscheinen in Magazinform, in, in, in Zeitungsform ähm, und sich aber trotzdem mehr und mehr jetzt dann online beschäftigen. Marco hat gleich gesagt, wir sind nur online. mlmworldwide.de, hier einfach mal aufschreiben. Äh, auf jeden Fall gleich bitte mal da den Newsletter schon mal äh, bestellen, also auch da sich eintragen, registrieren, dann gibt's mal, kriegt man den Newsletter. Damit bin ich zumindest auch schon mal, was die Branche angeht, immer auf dem neuesten Wissensstand und auch wenn ich hier nur zweit- oder drittberuflich arbeite, will ich ja trotzdem wissen, was passiert hier eigentlich so, was tun andere und vor allen Dingen, was tue ich selbst, denn dort erscheinen regelmäßig, äh, ja, ja, Seine Anzeigen schalten, wir haben hier sogenannte VIP-Banner, ich bin jetzt hier oben zu sehen, dann haben wir den Martin Holzinger, den Mirko Ribu, die Pascal Breitinger, Elke äh, Pissenberger, viele mehr, das sieht man jetzt alles nicht auf dieser Seite. Und äh, ja, da wird jeder, der auf Forever Green aufmerksam wird und sich hier seine Informationen holt, der wird auf diese Pos auf diese Position, auf diese Person aufmerksam und tritt dann damit in Verbindung und sagt: Mich interessiert Forever Green. Kannst du können, können Sie mir darüber mehr erzählen? So einfach kann Geschäft sein, wenn man sich ein bisschen bewegt und wenn man natürlich die neuen Medien nutzt. Ja, wenn wir über Bewegen sprechen, dann bewegt sich jetzt vor allen Dingen im nächsten Monat der Gründer von Forever Green, der Ron Williams nach Europa, die angekündigte Europatour. Und wir haben gestern Abend die Termine besprochen. Hier kann es noch kleine Änderungen geben, aber eigentlich nicht mehr in, der, in den Orten und auch nicht mehr in den, an den grundsätzlichen Tagen. Ja, Wir sehen, wir haben Veranstaltungen, das sind Eintagesveranstaltungen, wir haben Veranstaltungen, das sind Zweitagesveranstaltungen. Die Zweitagesveranstaltungen beinhalten immer ein You of You. das ist die Akademie von Ron Williams. Also an einem Tag, You of You, den ganzen Tag, und den anderen Tag, ja, dann Business, äh, äh, Produktvorstellung, ähm, Recognition und so weiter und so fort. Da haben wir drei große Veranstaltungen, einmal in Paris, 21. und 22. Januar, auch wieder Samstag, Sonntag, dann Frankfurt, ganz interessant natürlich hier für den deutschsprachigen Bereich, ja, nicht in Hamm, wie es einige gerne gehabt hätten, ja, ja unsere All-Star-City in Nordrhein-Westfalen, nein, es ist in Frankfurt, weil es natürlich zentraler ist, und dann noch in Wien auch mit U of U am 27. und 28. Und dann natürlich auch für unsere Schweizer Freunde am 29. Veranstaltung auch in Amsterdam. Am 24. Januar. Also hierfür, hier lohnt es sich jetzt mal ein Screenshot zu machen, aber ich weiß, dass sicherlich äh, heute noch oder morgen dazu ein paar Details per Newsletter erscheinen. Ja, liebe Freunde, das war es auch schon für diesen heutigen Abend, für diese Präsentation. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein paar neue Informationen bekommen. Und ich hoffe, ihr wart eben alleine an eurem Rechner, weil das bietet sich immer an. Wenn man schon vom Rechner sitzt, holt man sich noch jemanden dazu, der mithört. Ja, das ist natürlich auch eine Art und Weise, sein Geschäft äh, zu betreiben. Ja, nicht alleine sitzen, nicht alleine fahren, immer jemanden mit dabei haben. Und so wächst das Geschäft ganz automatisch. Also, Dankeschön, dass ihr da wart. Schönen Abend, viel Erfolg, setzt das alles um. Lest einfach mal in euren E-Mails, was jetzt die nächsten Tage reinkommt. Haltet uns auf dem Laufenden im Chat. Auch wer jetzt schon sein Prodigy 5 erhält, das interessiert uns natürlich sehr. Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich in Spanien später dran bin. Ich habe auch keinen Six-Star-Bonus. Ich kriege meine Produkte nicht schneller als andere, sondern ich habe ja sogar den Malus, weil ich in Spanien lebe. Aber das ist auch richtig so, dass ihr in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Produkte schneller habt. Denn ihr macht ja auch sehr viel größeres Geschäft. Also ihr Lieben, bis bald. Ja, trefft eine gute Entscheidung für die, die noch keine Entscheidung getroffen haben. Registriert euch überall, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Und dann seid einfach mit offenen Augen, offenen Ohren dabei. Montag natürlich Training. Ich gehe davon aus, dass Mirko Ribul wieder einen, einen, einen nächsten Teil seines Erfolgsrades macht. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also auch dabei sein. Da kann auch mal ein neuer Partner mit dabei sein, auch wenn er von Forever Green noch nicht viel weiß. Denn da geht es gar nicht um Produkte, da geht es dann ein bisschen um die eigene Entwicklung, um, ja, um das persönliche Wachstum und solche wesentlichen Dinge, die ja mit zum Erfolg in unserem Geschäft beitragen. Also meine Lieben, schönes Wochenende. Danke schön, Rena. Danke schön, Ines. Ja, Kirstin, schön, dass du da warst. Gabi, Erkan und alle, die heute dabei waren. Jürgen natürlich, Philipp. Also meine Lieben, macht's gut. Tschüss.